Siehst dich bewegt, fühlst dich belebt. Du machst das schon. Du erreichst dein Ziel. Für manche zu viel. Es ist kein Spiel. Du schaffst das schon, wir sind gemeinsam. Einsam, gemeinsam, ich denke an dich. Den Es gibt immer einen Weg Eine zu dir Stille. Es gibt nichts auf dieser Welt Nichts, was so verzählt Du hast Leidenschaft Bist eine reine Therapie Du bist Diese Worte nur für dich. Wir sind gemeinsam. Steh auf, bevor du fällst Und mach, was dir gefällt Denn dein Glück ist schon bestellt. Du machst das schon Zeig, was du kannst Zeig, was in dir steckt Die Welt ist nicht perfekt Du schon Wir sind gemeinsam